Dieses Tutorial enthält einige Tipps, die helfen, Ihren Kurs effizienter zu gestalten bzw. zu nutzen. Der erste Tipp betrifft das Kursformat. Der vorliegende Kurs wird im sogenannten Themenformat angezeigt. In jedem Abschnitt können Lernelemente thematisch passend zusammengetragen werden. Moodle unterstützt aber auch andere Formate. Klicken Sie hierfür auf das Zahnrad-Symbol sowie auf Einstellungen. Im Abschnitt Kursformat können Sie das Format bestimmen. Neben dem zuvor gezeigten Themenformat können Sie auch das Wochenformat verwenden, das als Titel die Abschnitte der Wochentage anzeigt. Mit Einzelaktivität können Sie eine Aktivität in den Fokus stellen. Dafür müssen Sie aber alle anderen Aktivitäten im Kurs löschen. Mit Soziales Format wird ein Forum auf der Kursseite eingezeigt. Wie schon gesagt, können Themenabschnitte dazu genutzt werden, Inhalte der Lehrveranstaltung zu strukturieren. Beispielsweise können Übungsaufgaben von Vorlesungsunterlagen getrennt werden. Häufig werden auch für Literaturquellen eigene Themenabschnitte verwendet. Um die Navigation zwischen diesen Themenabschnitten zu vereinfachen, empfiehlt es sich, diese Abschnitte gemäß ihrer Inhalte umzubenennen. Aktivieren Sie hierfür zunächst die Bearbeitungsfunktion durch ein Klicken auf Bearbeiten einschalten. Klicken Sie nun auf das Stiftsymbol des ersten Abschnitts und tragen den Namen ein, wie etwa Übungen. Es gibt aber auch einen alternativen Weg mit mehr Optionen. Klicken Sie im zweiten Abschnitt auf Bearbeiten bzw. Thema bearbeiten. Aktivieren Sie zunächst das Kontrollkästchen und tragen Sie einen beliebigen Namen für das Thema ein, wie etwa Vorlesungsunterlagen. Bei Bedarf können Sie auch eine Beschreibung eintragen, zum Beispiel aktuelle Vorlesungsunterlagen der Lehrveranstaltung. Diese Beschreibung wird direkt zu Beginn des Themenabschnitts angeführt. Beachten Sie dabei, dass Sie hier nur code und prägnant verfasste Texte verwenden sollten, um die Kursseite nicht allzu lang werden zu lassen. Mit Voraussetzungen können Sie Themen erst bei Erfüllung bestimmter Bedingungen anzeigen lassen. Wie sich diese Funktion nutzen lässt, wird im Multimedia-Tutorial Voraussetzungen definieren erläutert. Klicken Sie abschließend auf Änderungen speichern, um die Umbenennung durchzuführen. Wir erkennen, dass der Themenabschnitt erfolgreich umbenannt und die Beschreibung hinzugefügt wurde. Weiter sehen wir, dass die Titel der Themenabschnitte auch in der linken Navigationsspalte berücksichtigt werden, wodurch ein schneller Sprung zu den Elementen möglich wird. Themenabschnitte lassen sich aber nicht nur umbenennen, sondern auch farblich hervorheben. Für Studierende ist es besonders hilfreich, wenn der aktuelle Themenabschnitt von den Lehrenden hervorgehoben wird. Um einen Themenabschnitt zu highlighten, klicken Sie wieder auf Bearbeiten und auf Hervorheben. Der Themenabschnitt wird daraufhin farblich markiert und springt sofort in den visuellen Fokus der Studierenden. Nun zeigen wir die Verwendung des Arbeitsmaterials Textfeld. Mit diesem Tool können Hinweistexte, Bilder usw. So auf der Kursseite abgelegt werden. Häufigste Verwendungen sind Hinweistexte zu Prüfungen, Überschriften oder kurze Erläuterungen zu Dokumenten bzw. grafische Auflockerungen des Kurses. Nachfolgend wird ein Hinweistext erstellt, der auf die verpflichtende Anmeldung zur Prüfung hinweist. Klicken Sie im Themenabschnitt Ihrer Wahl auf Material oder Aktivität hinzufügen. Im Auswahlfenster markieren Sie das Arbeitsmaterial Textfeld und klicken auf Hinzufügen. Tragen Sie zunächst den Hinweistext ein, etwa Wichtig, melden Sie sich zur Prüfung an. Klappen Sie anschließend den HTML-Editor auf. Sie können nun den Hinweistext beliebig formatieren, zum Beispiel die Schriftfarbe auf Rot und Fett setzen, sowie das Wort Prüfung mit dem direkten Weblink verknüpfen. Markieren Sie hierfür zunächst den ganzen Satz und klicken auf das Symbol für Fett. Anschließend wählen Sie die Farbe Rot aus. Markieren Sie nun das Wort Prüfung und klicken anschließend auf das Kettensymbol Link einfügen. Tragen Sie im Feld Url eingeben die Webadresse ein und klicken Sie danach auf Link anlegen. Nun klicken Sie auf Speichern und zum Kurs. Der Hinweistext wurde angelegt, das Wort Prüfung korrekt verlinkt. Eine sehr einfache, aber effiziente Art und Weise, Kursunterlagen zu strukturieren, bieten die Verschiebewerkzeuge des Bearbeitungsmodus. Beide Elementtypen, Aktivitäten und Arbeitsmaterialien, lassen sich mit den Pfeilsymbolen verschieben. Alternativ können Sie auch auf das Pfeilsymbol klicken und über die Themen die Verschiebung vornehmen. Sie können auch Elemente einrücken. Klicken Sie hierfür auf Bearbeiten und nach rechts schieben. Mit all diesen Funktionen können Sie Elemente visuell gruppieren und Hierarchien abbilden. Der nächste Tipp zeigt Ihnen, wie Sie ein sehr schlankes Kursdesign einstellen können. Klicken Sie hierfür auf das Zahnradsymbol sowie Einstellungen. Klappen Sie anschließend den Abschnitt Kursformat auf. Ändern Sie den Parameter Kursdarstellung auf den Eintrag Nur ein Abschnitt pro Seite. Klicken Sie abschließend auf Speichern und Anzeigen. Deaktivieren Sie nun den Bearbeitungsmodus, indem Sie auf Bearbeiten, Ausschalten klicken. Die Themenabschnitte enthalten jetzt nur noch knappe Informationsbeschreibungen. Öffnen Sie einen Abschnitt und Sie erkennen, dass im Kurs immer nur ein Themenabschnitt angezeigt wird und mittels der beiden Navigationselemente links und rechts zwischen den Abschnitten gewechselt werden kann. Mit Hilfe dieser Ansicht kann Studierenden bei sehr langen Kursen viel Scrollen erspart werden. Beachten Sie aber, dass durch diese Ansicht andere Themenabschnitte nicht unmittelbar sichtbar sind und Studierende auf die geänderte Form aufmerksam gemacht werden sollten. Der nicht nummerierte oberste Themenabschnitt wird immer angezeigt. Hier können Sie Elemente ablegen, die immer sichtbar sein sollten wie etwa das Nachrichtenforum. Um eine effiziente Navigation zwischen mehreren Kursen zu ermöglichen, empfiehlt sich die Verwendung von Favoriten. Gehen Sie auf Ihr Dashboard. Hier sehen Sie nun alle Ihre Kurse nach Semestern sortiert. Klicken Sie hier auf die weißen Sterne, um Kurse als Favoriten zu deklarieren. Ausgewählte Kurse werden nun unmittelbar oben im Bereich Meine Favoriten hinzugefügt. Der wesentliche Vorteil von Favoriten offenbart sich besonders durch die Verknüpfung in der Navigationsleiste, denn unter dem Sternsymbol können Sie aus jedem beliebigen Kontext heraus auf Ihre Kurse zugreifen. Abschließend sei wieder auf die Funktion Voraussetzungen hingewiesen, über die jedes Arbeitsmaterial, jede Aktivität bzw. jedes Thema verfügt. Mit diesem Feature können Elemente erst bei Erfüllung bestimmter Bedingungen eingeblendet werden. Diese Funktion kann sehr effektiv für eine effiziente bzw. leeroptimierte Nutzung von Moodle verwendet werden. Wie diese Funktion am besten genutzt werden kann, erfahren Sie im Multimedia-Tutorial. Voraussetzungen definieren.